Whiteboard ist eine digitale Tafel, auf der Sie digital schreiben, zeichnen und Objekte einsetzen können. Gemeinsam mit Studierenden können Sie interagieren und kollaborieren. Ein Whiteboard entsteht in BigBlueButton, indem Sie eine leere Folie und Annotationswerkzeuge nutzen. Es gibt verschiedene Annotationswerkzeuge, die wir im Folgenden vorstellen werden. Das Durchblättern der Whiteboard-Seiten ist im BigBlueButton möglich. Whiteboards eignen sich sehr gut für den Einsatz in der Online-Lehre. Das Whiteboard kann zur Interaktion mit den Studierenden und als Rückmeldemöglichkeit genutzt werden. Darüber hinaus können sich die Studierenden motivieren und aktivieren, zum Beispiel durch die Selbstpositionierung durch Punkte und Striche von Themen. Informationen können gesammelt werden, zum Beispiel durch ein Brainstorming. Außerdem können Sie mit dem Whiteboard das Üben und Anwenden unterstützen. Sie können Lückentexte bereitstellen oder Bilder, die beschriftet werden. Darüber hinaus können Zuordnungsaufgaben eingesetzt werden. Auch als Feedback oder als Ergebnissicherung eignet sich das Whiteboard. Ein Stimmungsbarometer kann eingesetzt werden, sowie eine Zielscheibe zur Evaluation ihrer Lehrveranstaltung. Vorteilhaft ist, dass Studierende aktiv werden. Lehrkräfte erhalten unmittelbar Rückmeldung und die Tafelbilder können sehr gut vorbereitet werden, das heißt ein langer Tafelanschrieb im Rahmen der Lehrveranstaltung entfällt. Die Annotationen sind folienspezifisch. Das heißt, bei weiterer Foliennavigation bleiben diese Annotationen erhalten. Sie können die Tafelbilder, die erstellt werden, wiederverwenden. Nachteilig ist, dass die Handschrift per Maus oder Touchpad schwierig ist. Sie können nachträglich die Handschrift oder auch Textfelder nicht editieren oder verschieben. Darüber hinaus existiert kein Radierer. Mit einem weißen Stift kann wie ein Radierer gearbeitet werden. Zum Abspeichern der Tafelbilder nutzen Sie ein Bildschirmfoto. BigBlueButton bietet Annotationswerkzeuge, die während einer Präsentation oder auf einer leeren Folie als Whiteboard eingesetzt werden können. Unten in der Präsentation finden Sie die Navigationsleiste. Sie können zur nächsten Folie wechseln, eine direkt auswählen oder zur vorherigen Zurückkehren. Sie können die Darstellung ändern, indem Sie diese vergrößern oder verkleinern, in der Breite anpassen und in den Vollbotmodus wechseln. Zu Beginn öffnen Sie eine leere Folie oder eine, die annotiert werden soll. Folgende Werkzeuge können Sie alleine oder im Mehrbenutzermodus auch mit den Studierenden nutzen. Mit dem Stift können Sie in verschiedenen Stärken und in verschiedenen Farben zeichnen, markieren und schreiben. Sie können geometrische Objekte wie Rechtecke, Dreiecke, Kreise in verschiedenen Stärken und Farben einfügen. Sie können auch eine gerade Linie ziehen. Mit dem Stift können sehr gut auch Punkte gesetzt werden. Darüber hinaus können Sie einen Text in verschiedenen Stärken und Farben per Tastatur einfügen. Dazu wird ein Kasten mit dem Cursor aufgezogen und anschließend mit der Tastatur der Text eingetippt. Die Textbox ist im Nachhinein nicht mehr veränderbar oder verschiebbar. In der vergrößerten Darstellung können Sie die Folie zur gewünschten Position verschieben. Eine Anmerkung kann zurückgenommen werden. Mit dem Papierkorb werden alle Anmerkungen gelöscht. Sie können auch selbstgestaltete Bilder und Hintergründe auf Folien einfügen. Dazu wählen Sie Ihre hochgeladene Präsentation aus und das entsprechende Bild. Während der Webkonferenz auf dem Whiteboard interagieren zu können, aktivieren Sie den Mehrbenutzermodus. Nun erhalten auch die Teilnehmenden die Möglichkeit, das Whiteboard zu nutzen. Kim, Ke Kim Kreativ gibt nun ihr Statement zur Aussage, ich bin mit den Videotutorials und den Materialien aus der Vorbereitungsphase zufrieden. Um dieses Tafelbild zu speichern, erstellen Sie bitte ein Bildschirmfoto davon. Bitten wir nun Kim Kreativ, Ihre Erwartungen für diese Einführung einzuschätzen. Auch hier schalten Sie für diese Folie dann den Mehrbenutzermodus ein. Kim Kreativ kann nun Punkte setzen, indem sie die Stiftstärke erhöht. Sie wollen eine Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung durchführen, dies ist sehr gut möglich mit der Zielscheibengrafik. Sie starten den Mehrbenutzermodus und alle Teilnehmenden können hier zu den verschiedenen Aspekten eine Rückmeldung geben. Die didaktische Gestaltung empfand Kim Kreativ als sehr gelungen. Sie hat methodisch allerdings nicht so viel Neues erfahren. Die Moderation war ebenfalls gesungen. Die Organisation empfand sie mittelmäßig, das Klima in der Gruppe war top. Sie hat auch einige Inhalte mitgenommen, die sie für ihren Bereich übertragen kann. Die Re Relevanz der Themen war mittelmäßig gegeben. Ihr persönlicher Lernerfolg schätzt sie als sehr gut ein. Somit haben sie relativ schnell Rückmeldungen von den Studierenden, von den Teilnehmenden zu ihrer Lehrveranstaltung visuell erfasst. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen beim Einsatz des Whiteboards in Big Blue Button während Ihrer Online-Lehre.